Uh, hi, genau, Game Jams. Ich möchte erzählen, was das ist und wie das funktioniert. Uh, eine Frage vorweg, wer von euch uh, hat schon mal ein Spiel entwickelt? Genau. So hast du angefangen, vielleicht ein Spiel zu programmieren, ne? Und das ist ein Problem, das ich kenne. Ich habe nämlich auch oft angefangen, irgendwie Spiele zu bauen und da habe ich festgestellt, ja, das ist irgendwie zu komplex gewesen oder sowas oder es ist dann irgendwie versandelt, hatte man so ein halbes Spiel. Und das ist halt frustrierend. Ja? Und ein Mittel dagegen, das äh, ganz gut funktioniert, sind diese sogenannten Game Jams. Äh, der Begriff, ähm, also diese Bestandteil des Jams, kommt aus der Bluesmusik tatsächlich. Ne, von Jam Sessions, wo sich äh, Musiker irgendwie ohne große Vorbereitung spontan treffen und dann zusammen Musik machen. Und bei einem Game Jam trifft man sich halt genauso und programmiert zusammen ein Spiel an einem Wochenende zum Beispiel. Ja. Das haben sich ausgedacht diese beiden Kanadier, die haben irgendwie 2002 ungefähr äh, mal einen Game Jam gestartet namens Ludum Dare. Das ist so der größte internationale Online-Game Jam der Welt. Ähm, der Ausdruck ist lateinisch, bedeutet ein Spiel geben oder ein Spiel schenken, weil man es in dem Moment, wo man es baut, quasi der Welt gibt. Und das findet relativ regelmäßig statt seitdem, nämlich dreimal im Jahr, im April, im August und im Dezember. Ich habe das entdeckt für mich letztes Jahr und habe seitdem selber jetzt fünfmal in Folge daran teilgenommen tatsächlich, woran ihr seht, dass ich das irgendwie gut finde. Zum einen, weil die Community dahinter sehr freundlich ist, ne? ist ja Einsteiger, also äh, ähm, heißt Einsteiger sehr willkommen irgendwie. Um, und zum anderen, weil mich selbst das in einen sehr starken Flow-Zustand versetzt daran teilzunehmen. Da kann ich wirklich vom Aufstehen bis ins Bett gehen irgendwie ununterbrochen daran arbeiten. Und es ist ein Zustand, den ich sonst wenig kenne und der sich gut anfühlt. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass euch das auch gefällt. Gut. Und ich möchte euch noch mal kurz beschreiben, wie so ein Game Jam nun abläuft. Das beginnt nämlich zwei Wochen vor dem eigentlichen Event mit der Themenfindung. Ne, jedes Loot und hat ein vorgegebenes Thema, was einem so ein bisschen hilft, ähm, kreative Prozesse in Gang zu setzen und irgendwie eine Idee für ein Spiel zu entwickeln. Das findet statt auf dieser Webseite, ldjam.com. Ne, da baut man sich einen kleinen Account, das ist im Grunde nur ein Nutzername und äh, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort irgendwie. Und dann kann man dort Themen vorschlagen, nämlich genau drei Stück. In dem Fall, das sind jetzt Screenshots von Ludum Dara irgendwie im April, hatten wir Square Bridge, Time Travel und Frogs als Themen vorgeschlagen. Und das machen ganz viele Leute, da hat man tausende von Themenvorschläge und um das ein bisschen zu filtern, gibt es danach die sogenannte Theme-Slaughter-Runde, ja, wo man ein Thema angezeigt bekommt und dann sagen soll, ob man das gerne machen würde oder nicht. So, das kann man so lange machen, wie einem das gefällt irgendwie. Ähm, ja, was nicht fand zum Beispiel, findet ihr das ein gutes Thema? nicht genau, oder Cookies, und nachdem diese Phase abgeschlossen ist, werden dann quasi nur die obersten 50 Besten oder sowas dieser Themen beibehalten. Und dann kommt noch mal so eine formale Abstimmung, wo man wirklich eine Liste von den Themen kriegt und so jedem sich positionieren kann, ob man das schlecht fände, gut oder ob man neutral dazu steht. Genau. Das findet statt vier Tage bevor das Event beginnt, irgendwie am letzten Tag vor diesem Wochenende gibt es dann noch mal eine Endabstimmung, wo wiederum die 20 Besten davon zur Abstimmung gestellt werden. Und am Schluss bleibt dann halt ein Thema übrig. Genau. Was ich noch empfehlen würde, einen Tag vor dem Event zu machen, ist zum einen, dass ihr guckt, dass ihr genug Schlaf kriegt. Ich würde auch empfehlen, während des Events genug zu schlafen, aber das kann nicht schaden, das vorher schon mal zu tun. Und zum anderen gucken, dass eure Technik funktioniert. Dass ihr euch, wenn ihr das in der Gruppe macht, einmal trefft, irgendwie guckt, ob ihr ein Git-Repository habt, wo alle drauf Schreibzugriff haben und so. Genau. Und auch mal die Engine, die ihr benutzen wollt, ausprobiert. Stichwort Engine. Ich habe da eine Empfehlung, die ich immer allen gebe, die das zum ersten Mal machen. Das ist eine kleine niedliche Engine namens Love. ist eine 2D-Engine, kann man, also die ist relativ feature-complete, ist umfangreich und trotzdem aus meiner Sicht leicht, leicht zu benutzen. Da programmiert man in Lua. Ja, genau, hat eine freundliche Community und eignet sich aus meiner Sicht sehr gut für sowas. Genau, naja, und da wird das Thema bekannt gegeben zum Zeitpunkt T0. In dem Fall war das Thema One Room tatsächlich. Und ich habe euch hier mal eine Liste gebaut von allen Themen, die es bisher gab bei den Ludum Daris. Das sind oft so kreative Einschränkungen, ne? zum Beispiel Entire Game on One Screen oder sowas, oder 10 uh, Seconds oder sowas, was halt die Spielidee wirklich einschränkt und einem hilft, irgendwie was Interessantes damit zu machen. Das ist aus meiner Sicht auch einfacher, als wenn man alles machen darf und dann überhaupt nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Gut, genau. Noch Der Hinweis T0, der Zeitpunkt ist um 1 Uhr UTC, also 2 oder 3 Uhr nachts in Deutschland, je nachdem, ob Sommerzeit ist oder nicht. Ne? Auch zu diesem Zeitpunkt würde ich euch empfehlen zu schlafen und dann irgendwie am nächsten Morgen zu einer gewissen Zeit aufzustehen und dann zu gucken, was ihr auf, aus dem Thema machen wollt. Genau, dann noch mal kurz die Regeln angeguckt. Die werden relativ locker und offen ausgelegt, aber es gibt sie. Es gibt zwei Regelsätze, zum einen die Jam-Regeln. Das ist so der lockerere Regelsatz, wo man als Gruppe teilnehmen kann. Man hat drei Tage Zeit und man kann fremde Ressourcen benutzen. Also das heißt, wenn ihr Musik oder Grafiken findet unter einer Creative Commons Lizenz oder sowas, könnt ihr die da einbauen. Die strengeren Regeln sind die Compo-Regeln, da müsst ihr alleine teilnehmen. Ihr habt nur zwei Tage Zeit und ihr müsst an diesem Wochenende alles von Grund auf selbst machen. Das ist also so der Hardcore-Modus für die Leute, die sich wirklich beweisen wollen. Genau. Und zwischen diesen beiden Modi wird auch immer streng getrennt. Gut, genau. Wir starten dann meistens mit irgendwie so einem Brainstorming in Form einer Mindmap, wo wir von dem Thema ausgehend in alle möglichen Richtungen denken, was man daraus machen könnte. In dem konkreten Fall hatten wir dann so die Idee irgendwie eines, eines Puzzlespiels, wo man Möbelstücke in einem Raum platzieren muss, unter Einhaltung bestimmter Regeln. Ne? Dass die Türen frei bleiben müssen zum Beispiel oder dass man vor die Fenster nichts Hohes stellt oder so, damit genug Licht durchkommt. Genau. Und dazu noch der Hinweis über den Scope des Spiels, also den Umfang eurer Idee. Und zwar, dass ihr da guckt, dass der so klein wie möglich ist. Ne? Dass ihr, wenn ihr eine Idee habt, nochmal die genau anguckt und euch überlegt, kann ich da noch irgendwas rauswerfen vielleicht, was ich nicht unbedingt brauche. Ja, denn das hat nur Vorteile, wenn ihr weniger Spielelemente habt. Das spart euch an allen Enden Ihr müsst weniger programmieren, ihr braucht weniger Grafiken, weniger Interaktionsregeln und so. Das ist aus meiner Sicht auch ein Grund, warum manche Hobby-Spielprojekte scheitern, weil einfach dieser Scope viel zu groß gewählt war. Und dieser krasse Zeitrahmen von zwei oder drei Tagen zwingt einen halt dazu, die Idee so klein wie möglich zu machen. Genau, dann noch so ein paar Sachen, was die Inhalte angeht, zum Beispiel Soundeffekte, da ist ein Tipp von mir, unbedingt welche reinzumachen. Ähm, ich sehe oft Spiele, die eigentlich cool sind von der Idee her, aber komplett ohne Ton sind und das ist schade, weil da so ein bisschen was, was fehlt einfach. Es ist nicht so knackig irgendwie, selbst wenn ihr kleine Piepstöne einbaut oder sowas, hat man direkt äh, ein viel direkteres Feedback auf das, was man tut. Genau. Dafür gibt es eine Ressource, die ihr vielleicht nutzen wollt, nämlich das Free Sound Project. Da könnt ihr einfach in die Suchbox eingeben, was ihr für einen Sound haben wollt. Und dann kriegt ihr da wahrscheinlich hunderte von Aufnahmen, die Leute da reingestellt haben unter Creative Commons Lizenzen. Genau. Sonst könnt ihr auch versuchen, wel selber welche aufzunehmen mit dem Smartphone, Mikro oder sowas. Geht das auch ganz gut. Genau. Für Musik ist das ein ziemlicher Goldschatz äh, in Competech. Das ist ein Typ, der irgendwie seine gesamte Zeit damit verbringt. Äh, Musik-Soundtracks zu bauen. Und diese Webseite ist genial, weil man da filtern kann nach den Emotionen, die diese die Musik auslösen soll. Ne? Und auch nach dem Tempo und dem Genre und der Länge. Da wird man oft fündig und findet sehr gut passende Sachen. Ansonsten gibt es auch noch das Free Music Archive. Da sind dann teilweise Sachen mit Gesang, was vielleicht sich nicht so eignet. Aber es ist auch eine sehr große, umfangreiche Ressource von hochqualitativer Sachen. Genau. Ähm. Genau, Thema Grafik. Viele Teams benutzen pixel Art bei Ludum was den Vorteil hat, dass man die Grafiken sehr schnell erstellen kann. Ne? Wenn man so ein 16x16 pixel großes Sprite hat, irgendwie ist das viel schneller gebaut, als wenn man andere Techniken benutzt. Und ein Programm, das ich da immer empfehle, das heißt A-Sprite, und ist wirklich so ein Grafikprogramm, was auf pixel Art spezialisiert ist, was einem manche Sachen darin einfach macht. Genau, ansonsten gibt es noch opengameart.org, also diese ganzen Links müsst ihr, ihr, ihr euch das nicht merken, die gibt es am Schluss auch nochmal auf einer Webseite gesammelt. Das sind einfach Nicht-Pixel-Art-Grafiken und alles mögliche, irgendwelche äh, Level-Tilesets oder sowas, die ihr da nutzen könnt, die auch unter freien Lizenzen sind. Genau, okay. Dann noch der Tipp, wenn das Spiel so sich seiner Fertigstellung nähert, empfiehlt es sich, noch mal jemanden zu euch einzuladen und ihn vor das Spiel zu setzen und ihn das testen zu lassen, tatsächlich. Ja, dabei werdet ihr vielleicht noch sehr wichtige Sachen merken, wenn irgendwas nicht gut erklärt ist und die Person nicht weiß, was, was sie tun soll. Ja, das ist aus meiner Sicht ein Schritt, der sich unbedingt lohnt und der das, das Endergebnis sehr viel besser macht. Genau, in unserem Fall war dann das der Titelbildschirm dieses Spiels. Wir haben das Was ist das für ein Room genannt und war dann wird wirklich so ein Puzzlespiel über die Positionierung von Möbelstücken in einem Zimmer. Genau. Ähm, ja, wenn das Spiel dann fertig ist, ähm, lädt man das auf diese ldjamcom webseite hoch, da füllt man ein kleines Formular aus mit dem Titel und der Beschreibung hauptsächlich, und ob das ein Jam- oder ein Kompo-Eintrag war. Ähm, tut irgendwie ein Coverbild dazu, da ist erklärt, welche Größe das haben soll, und dann im Wesentlichen Links auf die ist die ihr erstellt habt, für verschiedene Betriebssysteme. Genau, und dann startet so die Bewertungsphase. Das ist so bei Ludum Dare, dass es meistens so 2.000 bis 3.000 Spiele gibt, die eingereicht werden. Das könnte keine Jury bewältigen, deshalb bewerten sich die Teams untereinander tatsächlich. Und das ist so geregelt, dass je mehr Feedback ihr anderen Spielen hinterlasst, desto mehr kriegt ihr auch selber, weil ihr auf dieser Webseite weiter vorne angezeigt werdet. Das ist ein System, das sehr gut funktioniert. Und zum einen macht ihr da so eine Sternebewertung von 1 bis 5 Sternen in verschiedenen Kategorien. Und außerdem könnt ihr äh, freitext kommentare hinterlassen, genau. Und dann ist diese Bewertungsphase einige Wochen offen tatsächlich und ungefähr drei Wochen nach dem Event gibt es dann relativ unspektakulär so eine, so eine Punktzahl. Ne? Auf der, in der rechten Spalte ist der, die durchschnittliche Sternbewertung, die ihr gekriegt habt und auf der linken Spalte die eure Platzierung quasi, genau. Und dann könnt ihr gucken, irgendwie, welche Aspekte den Leuten am besten gefallen haben. Genau, gut. Das 40. Ludum Dare findet statt, tatsächlich nächstes Wochenende. Das heißt, wenn ihr Lust habt und noch Energie habt, nach Jugendtag irgendwie sowas mal auszuprobieren, könnt ihr, euch, könnt ihr da mitmachen. Genau. Und das war es auch schon von meiner Seite. Wenn euch das Thema interessiert, ich bin natürlich auch noch hier, ihr könnt mir Fragen stellen. Genau, und unter dieser URL findet ihr alle Links zu den Ressourcen, die ich so erwähnt habe. Genau, das war's. Danke.